Persönliche Informationen durchlernen A1 nach Themen. Persönliche Informationen geben. Name, ich heiße Paul, ich bin Paul, mein Name ist Paul Müller. Mein Vorname ist Paul, mein Nachname, mein Familienname ist Müller. Adresse, Telefon, meine Adresse ist... Ich wohne in der Bergstraße. Die Hausnummer ist 17. Die Postleitzahl von Bonn ist 53115. Mein Telefonnummer, Handynummer ist. Herkunft. Ich komme aus Berlin, aus Deutschland, ich komme aus der Türkei, aus der Schweiz, aus der Slowakei, aus der... Ukraine. Ich komme aus dem Iran, aus dem Libanon, aus dem Kongo, aus dem Jemen. Ich komme aus den USA, aus den Niederlanden. Ich komme von Teneriffa, von Mallorca, von Kors Korsika. Von Ort. Ich lebe, wohne in Berlin. In Deutschland, ich lebe, wohne in der Türkei, in der Schweiz, ich lebe, wohne im Iran, im Jemen, in, äh, in Lebanon, ich lebe, wohne in den USA, in den Niederlanden, ich lebe, wohne auf Tenerife, auf Mallorca, auf Korsika. Berlin, die Stadt, das Dorf, liegt im Norden, Süden, Westen, Osten, Zentrum von die Stadt, das Dorf, liegt in der Nähe von Bonn. Alter, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin am 9. Juli 1996 in Frankfurt geboren. Mein Geburtstag ist am 20. September, am 16. September. August ist mein Geburtstag. Ich habe am 22. November Geburtstag. Am 15. Juni habe ich Geburtstag. Mein Geburtstag ist im März. Familienstand Familie, Kinder. Ich bin Single, ledig, verpartnert, verheiratet, geschieden. Ich habe drei Geschwister, einen Bruder und zwei Schwestern. Ich habe zwei Brüder und eine Schwester. Ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind. Ich habe keine Kinder. Ich habe ein Kind, zwei Kinder. Ich habe einen Sohn oder eine Tochter. Ich habe zwei Söhne und eine Tochter. Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Schule, Studium, Ausbildung. Ich bin Schüler, Schülerin. Ich gehe zur Schule. Ich gehe in die Schule. Ich gehe in den Kindergarten. Ich bin Student, Studentin. Ich studiere Medizin. Ich bin Sportstudent. Sportstudentin. Ich mache eine Ausbildung. Ich mache eine Lehre als Elektriker. Ich bin Lehrling. Arbeit und Beruf. Ich habe keine Arbeit. Ich bin arbeitslos. Ich bin schon zwei Jahre arbeitslos. Ich bin seit Zwei Jahren arbeitslos. Ich arbeite seit einem Jahr in einem Hotel. Ich bin Feuerwehrmann von Beruf. Ich arbeite als Elektriker. Ich arbeite als Chemiker bei Bayer. Sprachen Ich spreche Arabisch und Französisch. Ich lerne Deutsch und Englisch. Ich lerne seit zwei Jahren Deutsch. Ich lerne erst drei Monate Italienisch, Ich lerne schon vier Jahre Englisch. Hobbys. Ich habe keine Hobbys. Ich habe viele Hobbys. Mein Hobby ist Fußball spielen. Mein Hobbys sind tanzen und Sport treiben. Ich höre gern Musik. Musik ist mein Hobby. Ich habe oder nicht viel Freizeit. Ich habe oder leider keine Freizeit. Ich habe keine Zeit für Hobbys. In meiner Freizeit lese ich Bücher. Um persönliche Informationen Bitten. Name. Wie heißt du? Wie heißt ihr? Wie heißen sie? Wie ist dein oder ihr Name? Wie sind eure ihre Namen? Wie ist deine Vorname? Wie sind eure Vornamen? Wie ist deine ihre Name Nachname? Familienname. Wie sind eure, ihre Nachnamen, Familiennamen? Adresse, Telefon. Wie ist deine, eure, ihre Adresse? Wo wohnst du? Wo wohnt ihr? Wo wohnen sie? Wie ist die, deine, eure, ihre Hausnummer? Wie ist die Postleitzahl von Bonn? Wie ist deine, eure, ihre Telefonnummer oder Handynummer? Herkunft Woher kommst du? Woher kommt ihr? Woher kommen sie? Wo liegt Berlin? Oder die Stadt? Oder das Dorf? Das Wohnort Wo wohnst, lebst du? Wo wohnt, lebt ihr? Wo wohnen, leben sie? Wo liegt Berlin, die Stadt, das Dorf, das? Wohnst du, wohnt ihr, wohnen sie allein? Alter, wie alt bist du? Wie alt seid ihr? Wie alt sind sie? Wann ist dein, euer, ihr Geburtstag? Wann hast du, habt ihr, haben sie Geburtstag? Wann und wo bist du, seid ihr, sind sie geboren? Familienstand, Familie, Kinder Wie ist ihr Familienstand? Bist du, seid ihr, sind sie ledig oder verheiratet? Bist du, seid ihr, sind sie verheiratet? Bist du Single? Hast du, haben sie einen Freund, eine Freundin? Hast du, habt ihr, haben sie Geschwister? Wie alt sind deine, eure, ihre Geschwister? Hast du, habt ihr, haben sie Kinder? Wie viele Kinder hast du, habt ihr, haben sie wie alt sind deine, eure, ihre Kinder? Wie heißen deine, eure, ihre Kinder? Willst du, wollt ihr, wollen sie Kinder haben bekommen? Hast du, habt ihr, haben sie ein Haustier? Schule, Studium, Ausbildung. Gehst du, geht ihr noch zur Schule? Arbeitest? Oder studierst du, arbeitet oder studiert ihr, arbeiten oder studieren Sie? Was studierst du? Was studiert ihr? Was studieren Sie? Wo studierst du? Wo studiert ihr? Wo studieren Sie? Seit wann studierst du? Studiert ihr? Studieren Sie? Welchen Beruf lernst du? Lernt ihr? Lernen sie. Arbeit und Beruf. Was bist du? Seid ihr? Sind sie von Beruf? Hast du, habt ihr, haben sie eine Arbeit? Einen Job? Wo arbeitest du? Arbeitet ihr? Arbeiten sie? Sprachen. Wie viele Sprachen sprichst du? Sprecht ihr? Sprechen sie? Welche Sprachen sprichst du? Sprecht ihr sprechen sie? Welche Sprachen lernst du? Lernst ihr? Lernen sie? Seit wann lernst du? Lernt ihr? Lernen sie Spanisch? Lernst du? Lernst ihr? Lernen sie schön lange Deutsch? Sprichst du? Sprichst ihr? Sprechen sie gut Deutsch? Besuchst du? Besucht ihr? Besuchen sie einen Deutschkurs? Hobbys Hast du, habt ihr, haben sie Hobbys? Was ist dein, euer, ihr Hobby? Was sind dein, euer, ihre Hobbys? Was machst du, macht ihr, machen sie gern? Hast du, habt ihr, haben sie viel Freizeit? Hast du, habt ihr, haben sie Zeit für Hobbys? Was machst du, macht ihr, machen sie in deiner, euer, ihrer Freizeit? Jemanden sich vorstellen und darauf reagieren. Hallo, ich bin Paul. Das ist Paul. Guten Tag, mein Name ist Axel Meyer. Hallo Paul, ich bin Anna. Freut mich, mein Name ist Anna. Angenehm, ich bin Elke Winter. Jemanden treffen, begrüßung. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Nach dem Befinden, Fragen und Antworten. Wie geht es? Wie geht es dir, euch, ihnen? Geht es dir, euch, ihnen gut? Danke, es geht mir gut. Nicht gut, nicht so gut, schlecht. Und wie geht es dir, euch, ihnen? Es geht. Verabschiedung. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis bald. Bis später. Bis morgen bis heute Abend. Anmerkung, der Dativ ist blau und der Akkusativ rot parkiert.